Achtung, Achtung, hier ist Kanal 6 mit einer Sondermeldung. Zombiehorden sind in der Nacht in ihre Wohnung eingefallen, haben die Kohle aus ihren Spülkästen getrunken und allen Zucker gegessen. Danach haben sie die Uhren umgestellt. Bitte bewahren Sie Ruhe, es besteht keine akute Gefahr. Soweit die Sondermeldungen. Und nun die Werbung. Was ist schwarz und kommt aus Mordor? Mordorbier. So schwarz wie Saurons Seele. Nur echt, mit dem Auchschrei. Das war's von Kanal 6. 6:6